Kennst du das auch? Du wachst morgens auf, aber du bist nicht wirklich aus dem Bett. Du musst eine Entscheidung treffen, aber du weißt nicht wie. Dann ist ein Kartenlegen Gratisgespräch das Richtige für dich. Vielleicht suchst du einen neuen Partner, aber du weißt nicht, wo du ihn finden sollst oder ob du ihm überhaupt vertrauen kannst. Das alles und noch mehr kannst du völlig offen im Gratisgespräch besprechen. Diese Leute sind für dich da, Tag und Nacht. Jetzt einfach auf den Link klicken unter dem Video.